Ich hab einen Weg zu gehen, lass die Brüder nicht im Regen stehen Kann die Zukunft auch im Nebel sehen, ich verschwende keinen Gedanken daran aufzugehen Sie verstehen nicht, aber ich hab einen Weg zu gehen Lass die Brüder nicht im Regen stehen, kann die Zukunft auch im Nebel sehen Ich verschwende keinen Gedanken daran aufzugehen, sie verstehen nicht, aber ich hab einen Ich hab einen großen Plan für das nächste Jahr, Tiger Woods, PGA, Spiel ist unter Paar Ja du weißt, dieses Leben ist ein Spiel, ey, bin am trainieren, meditieren, ey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 Sein Plan, zumindest teilweise Tijuana, stundenlang gewartet, keine Einreise Wir waren immer positiv, so ging keine Sachen schief Damals schon Musik gemacht, Sag mir, du schaffst es nie Was soll ich schaffen, groß zu werden, war noch nie mein Ziel Ich werde passen bei dem ersten großen Major-Deal Mein Kopf ist hier, aber mein Herz ist da Denk an die Musik, aber Bey, du bist viel wichtiger Ich habe einen Weg zu gehen, ich gehe nicht allein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 Sie verstehen nicht, aber ich habe einen. Ich habe einen, ich habe einen. Ich habe einen Weg zu gehen.